Springen runter, sehr gut. Was war das? Ich weiß nicht, es war so ein god move Hallo und willkommen zu einem neuen Video. YouTuber, Zuschauer mit Z, I'm legit. X. Hallo? Nicht? Ah, ah, X, I'm legit. Du sagst einfach nur so X. Nicht so Z. Aber du bist eine Bad Wars legende oder? Also im Gegensatz zu mir, du bist besser, oder? Also kannst du Godbridgen und so? Ich... ich konnte. Aber du hast jetzt lange nicht mehr gespielt, ne? Ganz lange. Äh, Junge, du machst nur One-Stick! Am Anfang, ja. Nur? Junge, Junge! Bist du ein mini checker fan <lacht> <lacht> Nein! Doch! Safe! Wir haben ein weg, also. Keine Ausreden. Das ich das Ray wieder alles ab. So, dann machen wir hier. Junge, haut der sich bis in den Himmel. <lacht> ich kann noch höher, also. Oh mein Gott. Na? Wo willst du eigentlich hin? Keine Ahnung. Oh shit. Boah, <lacht> ich wollte dich gerade runterschlagen, ne? War klar. Als ob du da bist. Halbes Herr. Scheiße, was mach ich? Nein, verpiss dich, verpiss dich. Jetzt sinkt meine Ehre. Warum? Wenn du rüberkommst. Och, da kommt er schon. Mini-Me-Checker! Jo, ich hab gedacht, da will mein Spinnennetz einfach weg. Ich hab alle verloren. Oh mein Gott. Ich hab halt keine Spitzhacke, ne? Das ist das Problem. Oh ja, okay, das ist so Weißen eingebaut. Oh mein Gott. Ja, baue mich ein! Irre. Ich back fest. <lacht> Nein! Was? Oh no! Ah, sehr gut. Nein! Da will ich einmal no-shiften. <lacht> Natürlich. Ich spring runter, sehr gut. Was war das? Ich weiß nicht, es war so ein god move Ich bin dachte... zurückgegangen. Bist du gestorben? Ich bin aber zurückgegangen, ich hab gar nicht willst. Asi-Player, Bist du gestorben? Nein. Achso. Hä? Machst du jetzt echt meinen Weg hier kaputt? Fräulein? Was? Nein! Nice, danke. Angela, Mertel. So. Ich gehe jetzt mal zu dir. Nice, nochmal. Sehr gut. Das hört man gerne. Nein! Nein, Junge! Nein! <lacht> Nein, es war so klar. Nice! Waren <lacht> nice, GG. Als ob. Ja. Hast du genau so den gleichen Trick gemacht wie ich? Ja, dass ich einmal... <lacht> Wollen wir sagen mit oder ohne hochbauen? Ja, dann lass online. Okay, warte, ich muss mein Packern an. Ja, aber nee, du kannst mouse re Äh, hier, nee, hier, Knockback-Reviews, ne? Nein. Nein! Nein! <lacht> Nein, mach ich nicht. Geht auf dem Server überhaupt nicht. Doch, geht. Was? Ich hab's gebannt Ich hab's geschafft, Word gebannt Wie? 20 Tage. Echt? <lacht> ja, läuft. Hä, hey, man darf's aber. Oh, mein Pack lädt halt so lange. Der hat schon angefangen. Oh ja, stimmt. Ich habe jetzt halt echt angefangen. Aber wir machen hier eh One -Line. Du hast richtig hoch gemacht, oder? Du hast hoch gemacht. Ich habe einfach nur hoch gestartet. Oh man, was hat jetzt Matze gerade schon was geöffnet? Okay. Ich bin gerade so aufgeregt, Mann. Hey, ich dachte ohne hochbauen. Ach so. Boah. Nice, Mann. Junge, du Junge. Du <lacht> ja, ich dachte, nur Knockback ist erlaubt auf dem Server. Ja, ich will Kontakt. An meinem Internet aber. Du laggst wieder irgendwie. Ah, ne, ich lagge. Ich hab. Sogar schlechten Ping, aber egal. Hörst du mich? Ja. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Oh, nein, Hat der um oh, das, das war richtig traurig. Das tat gerade so, so doll weh. Ich wollte beim Laufen so anfangen zu one-stacken. Ja, als ob du stehen geblieben bist. Nein, ich bin zurück und dann... Baut er wieder auch? Ciao! Oh, was? Nein! Nice! Nice! Junge, ist das hier Klose? Junge. Junge! Nein, oder wie schlecht hab ich das denn gemacht? hat er nicht gemacht und ich bin down. Oh no. Oh no. Ja, Mann. Nice. Ihre jetzt verteilt er seine Ehre. Ja, muss. Ich bin nicht voll Jo. Jo, wahrscheinlich. Nee. Junge, es ist es dein Ernst? Es ist lächerlich. Ach, dein Ernst. Schwitzt der mit Kopfwrap Alter, das Mikrofon von meinem PC ist gerade ein. Ja, das nennt sich Karma. Instant-Karma. Weißt du? Ja, halt Leute, die bestraft werden direkt. Bad Game. Ich denke, jetzt, ich jetzt muss ich überhaupt mein Handy das machen. Das ist ja noch schlimmer. Ist gut, oder? Ich werde jetzt schwitzen, ne? Oh man, ey. Ich will nicht verlieren. So viel Bronze. Ich grad ab. Hallo? Ja, hi, hi. Minecraft stürzt gerade ab. Als ob. Soll ich warten? Bringt ja nichts, wenn man Minecraft abstürzt. Oh ne, okay. Dann würde ich sagen, du hast einfach verloren. Also so. Genau. Wäre fair, oder? Voll gar nicht fair. Nein? Gar nicht fair. Gar nicht. Ich schneide es einfach nicht rein, so ich sag einfach so, ja okay, hat aufgegeben. Bla. Genau, genau. <lacht> genau. Er <lacht> <lacht> hat aufgegeben. Gebt halt gerade wirklich den Geist auf. Ja, okay, dann sag, wenn du ready bist. Ich komme, oder soll ich sagen, ich komme. Ja, wow. Mein Sieg würde ich sagen. <lacht> okay, na, kurz. Ich versuche mal, gucken ob mein Mikrofon jetzt wieder geht, ja? Okay.